Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von FNAF 2. Wir sind hier in der dritten Nacht stehen geblieben und ich habe direkt nach wieder neue Aufnahme geschaltet, also nicht direkt danach, sondern zwei Minuten nachher, ja. wollte kurz chillen. Aber ja, hey, wir sind wieder drin im Game und ich habe mich dazu entschieden, die Kamera wieder in die Ecke zu packen, weil ich habe letzte Folge einfach gezeigt, wie es alles aussieht und ich denke, das passt dann auch so. Wenn nicht dann, weiß ich nicht. Hello. Ja. Yeah. Uh, I was just curious. Like tell, okay. was they tried to remake Foxy, you know? Uh, they thought the first one was too scary, so they redesigned to be more kid mangle. Yeah, oh, hi Foxy. Foxy would noch nie The staff literally had to put Foxy back together to in every shift. Eventually so they just stopped trying and let them some kind of take apart and put back together ja, trash so refer to them as your, the uh, Oh hey before i go uh, i wanted to ease your mind about any rumors you might have heard lately uh, you know how these local stories come and go and seldom mean anything i can personally assure you that whatever is going on out there however tragic it may What? be, has nothing to do with our establishment. Rumor and was bist du? Was bist du? Ich weiß, dass die Alten in Medtronix, ich weiß nicht ob es nur auf einzelne, was auch immer, auf jeden Fall die Wurwurts in Midtronix, die Alten in diesem Spiel sind. What the fuck, aber ich... sieht gruselig aus. Ah, geh weg, der euch! Hi. Bonnie ist noch da. Das ist nämlich der alte Bonnie. Ihm wurde einfach ein Arm ausgerissen. Da. Und sein ganzes Gesicht. Die haben einfach dies. Das ganze Gesicht ausgerissen. Oh, okay, ups. Krass, oder? Oh, uh, da ist die alte Chica. Diese Nacht werde ich noch versuchen, wenig rumzugucken in der Kamera. Aber ab nächste Nacht dann nicht mehr. Nächste Nacht, Mist, habt ihr Pech. Ich werde diese Folge auf jeden Fall nach 3 schaffen. Nacht 4 kommt drauf an, wie gut ich bin. Wenn ich schaffe, dann schaffe ich Ich werde es auf jeden Fall versuchen in dieser Folge. Hi, Foxy. Na, wie geht's? Irgendjemand ist in Ich will kurz nachgucken, wer. Oh, hi, River Bonnie. Ohne Gesicht. Kannst du bitte äh, einen der Spe Spellhelme nehmen, die sind? besser als nichts Hi Ich wusste, dass du hier bist Warum flackert alles so? Hilfe So, du bist weg Gut Ich weiß nicht, wie das Spiel geht Maske aufsetzen Am besten sofort nach jedem Mal Dann ist einmal sicher Ich würde natürlich aber noch zeigen wie die äh, aussehen wie die dann vor mir sind Deshalb ich das nicht so oft machen Leid mich erzögert so damit ich euch zeigen kann, wie die aussehen, wenn die vor meinem Tisch sind. Und man nach mir scannen, ob ich äh, Freddy Fazbear bin oder ob ich, äh, weiß nicht, letztens war ich Mike Schmidt. Dieses Mal bin ich wahrscheinlich, weiß ich nicht, Purple Guy, weiß ich nicht, bin ich heute. Morgen bin ich Chica. Übermorgen bin ich, äh, Bonnie. dann habe ich eine Frau, weiß nicht. Äh, hi, hi Chica. Oh nein, der Ballon Junge, ist wach Chica wird gleich reinkommen Hab ich recht? Nein? Hallo? Irgendeiner kommt Irgendeiner, lassen in der Mitte, vielleicht ist es ja Foxy Oh! Oh! Hey! Hi! Hi! Hi! Wie geht's? Hi! Bitte für mich nicht zu Tode Foxy, hau ab! Du killst mich diesmal nicht Heute nicht, Bruder meine Flashlight hat nur noch einen Balken. Das kann ich euch sagen. Einen Balken. Weil ich mich so viel umgeguckt habe. Das ist meine Strafe dafür. Oh Gott, nein. Ich muss doch hier die Lichter checken. Sonst. Ich muss doch abchecken, ob alles okay ist. Verdammt, wer ist es? Oh, Ballon, Ballonjunge. Hi, Ballonboy. Ich hätte meine Maske aufziehen müssen. Verdammt. Sorry. Ich lerne noch. Ich bin noch Anfänger im Spiel. Spaß am Gehirn. Es ist 4 Uhr morgens schon. Hi Bernie. Habe ihn jetzt gesehen? Ich hoffe, man hat ihn gesehen. Ich komme ein näher dran, damit man mein Gesicht später besser auswählen kann. Hi Foxy. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn anflächen soll. Vielleicht auch langsam anflächen. Ich habe keine Ahnung. Für Tipps. Immer gerne in die Kommentare rein. Sehe ich immer gerne. Tipps. Oh Hi. Egal. Ich nehme jetzt Balloon Boy. Nicht mehr Ballonjunge, das nervt glaube ich auch andere Leute. Ich kann das halt Ball Ballonjunge nennen, ey. Der Ballonjunge. Die dunkle Sache. Der Ballonjunge. Über dieses Eingedeutschte geht da gar nicht. Hi. Hi, hi, hi. Es ist 3 Uhr morgens und es ist schon so schwer wie... Weiß ich nicht was. Ich meine, es ist zwar schwer, aber es das heißt nicht, dass es so schwer ist es, dass ich da nicht mehr drauf klar komme, also ich komme noch drauf klar bisher. Aber es das heißt auch nur, bisher... Hi! Ich wusste, das du da bist. Hi! Bitte hau ab, du hast kein Gesicht. Hol ein neues Gesicht und dann können wir weiter reden. Aber ich bin, bon, ich bin... Ich bin Freddy. Warum denken die alle... Weißt was, du, die kommen zu mir rüber, ne? Gucken... Ah, oh, ach so, du bist Freddy. Okay, bye Freddy. Und bist du Freddy? Weißt du, das war gar keinen Sinn. Oh, da war meine Flashlight hat 0 Batterien. Hi, Chica. Das ist die neue Chica mit ihren. Uh. Sexy. Mit ihrem neuen Outfit. Let's party shit, glaube ich, auf ihrem. Ja, let's party shit da. Oh, verdammt, weiß ich nicht. Und wir haben es geschafft gleich. Die Nächte gehen so schnell vorbei. Was ich nice finde. ich spiele schneller durch. Hi, du bist immer noch. Okay. Nicht immer sofort flashen. Weil es gibt Golden Freddy. Golden Berg, wie wir ihn genannt haben. Ah nein! Es war zu spät. Meine Flashlight ist fast leer. Mein Gott, ich hätte fast einen Herzinfarkt bekommen, ich dachte mir so, scheiße, ich habe zu spät gemacht mit Chica, ich habe Ende noch gestorben. Nein, Hüfe. Okay, was? Hi, hi, hi, hi, hi. Hi. Hi. Hi, Chica. Hi, Golden Oder bist du Freddy? sieht so nach beiden aus. Hi, Bonnie. Ohne Augen. Ja, alle keine Augen. Was ist los? Wo bin ich hier? Was bin ich hier? Angst, ich weiß nicht, fest was hier los ist. Ist es Platz 1 oder nicht? Aber es ist doch der Vorgänger. Pizza, <lacht> da steht das gleiche. Nacht 4: Hui, das Spiel geht so schnell vorbei. Merke ich gerade. Ich bin, ich bin jetzt schon nach 4. Ich bin noch nicht mal gestorben. Ich will Jumpscare. Hallo. Ich brauch klicks, ich mach irgendwie, ich muss mich irgendwie erschrecken. die klicks. Na gut, krieg ich eh nicht auf meinem Kanal, aber egal, trotzdem. Okay, hallo. Hi! Uh, hey there, night hey, I you get the hang of it. Okay, so uh just to update you, noch uh, of an investigation going on. Uh we Note, I mean, it's really I'm going to start. I'm going to I'm going to start. I'm going to These things happen sometimes. Uh, it'll all get sorted out in a few days. Just keep an eye on things and I'll keep you posted. Uh, just as a side note though, uh, try to avoid eye contact with any of the animatronic side if you can. Uh, someone may have pampered with their facial recognition. System. We're not sure. Uh, the characters have been acting very unusual, almost aggressive towards the staff. Oh, Mangle. Sieht aus wie eine Maus. Good night. Yay. Ich werde nicht mal schlafen. Aber, <lacht> äh, ja. Irgendjemand ist im Band. Es ist... Mangle. Ich habe dich auch noch nie gesehen. seine Fingernägel neu angelackiert, ich seh's. Oh yeah, girl. That's good gemacht girl. Foxy! Du kannst mich nicht erschrecken. Was? Wow. Foxy, ich muss Foxy flashen. Hau ab! Okay. Hau ab, Foxy. Warum haupt den die ab? Foxy! Aus! Böser Hund! Okay, gut! Ich weiß nicht, mir kommt das Spiel schwerer vor, aber ich bin einfach besser als das Spiel. Weißt du, das schwer. Das Spiel kommt mit mir mit so aus richtig schweren Aufgaben äh, zu mir. Aber ich bringe mir so, hold my beer, ich bin viel zu krass für euch, ja? Ich weiß schon, wie das Spiel funktioniert. Ich bin froh, dass ich weiß, wie das Spiel funktioniert, weil sonst wäre ja, ich schon fünfmal gestorben. Ganz ehrlich. Das wird aber vielleicht bei Fluffy dann passieren, ne? Na ja, komm. Nein, ja, Foxy. Ich nämlich alles dieses Jahr auf, 2019, damit ich dann am Ende des Jahres nach äh, vier zocken kann mit euch. Oh Gott, was bist du? oh, Menge. Okay. wieder ist da? Ich muss gucken. Ich muss gucken. Wer ist es? Niemand, Super, hab mich getrollt. Ey, ihr seid doch so lustig. Nicht. Nee, Und da? Ich habe noch zwei Balken, ich habe vier Balken noch zwei Balken, das ist immer noch nicht gut. Also eigentlich hat man insgesamt fünf Balken, weil wenn nach der, nach der vierten ist halt noch, geht es halt noch weiter. Oh Gott. Oh, Foxy, hi. How are you doing, mate? How may I help you? Okay, er ist weg. Niemand da. Diese Nacht ist viel einfacher und chilliger. Außer, das Balloon Boy bei mir ist. Und jemand anders? Okay. Hat sich gerade Balloon wieder entschieden, zurückzulaufen? Lol. Nee. Nee, kommt der jetzt. Da kommt jetzt. Recht. Okay. Am I right or am I, uh, left? Ah, hi, Foxy. How are you? Oh Leute, geht's schlecht. Das war zu spät, das war zu spät. War das zu spät? Fuck! Foxy, da ist weg. Fuck, Puppet, Puppet, Puppet, Puppet. Puppet, Puppet, Puppet, Puppet, Puppet. Puppet. Wind wind wind wind wind up Motibox Wind up the Motic Box up The Music Box, box Juhuhuhu Wind up Music Box Wind up Music Box Wind up Music Box Ha oh, Foxy Das ist der alte Foxy und der neue Foxy wäre so wie gesehen ein Mangle von männlich zu weiblich habe ich mir auch gefragt warum das so ist aber ist ein Fakt das sah ganz so aus, als hätte er so einen blutenden Arm, aber ne, das sind nur rote Wires. Eine rote Kabel. Ich hab Angst. Hä? What? Okay. G freaking G. Es ist... Chica, ich wollte nicht runter machen. Hi, Foxy! Hi! Hey. <krieg> Hi, Foxy! Hi! Hi! Hi! Hi! Hi! Wind, wind, wind, wind. Hi, Hi. Hi, Bonnie! Hi, Hi, Bonnie. Hi. Du machst mir keine Angst mehr! Also doch, du machst mir alle Angst. Ich will nicht gejumpscapped werden. Da, da, das war der alte Freddy! Habt ihr das gesehen? Das war der alte Freddy. Ah, der alte Freddy, der neue, der alte, der Rivet Freddy. Ah! Gib mir deine Gitarre, dein Mikrofon, deine Maske. Okay, er hat mich nicht. Ha, ich war schnell genug. Scheiße, Mangle, hau ab. Sonst killt sie mich. Ich will nicht, dass Mangle mich killt. Okay, Foxy. Ich muss gucken, ob Foxy es ist. Fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, white, white white white white whind. Meine Batterie ist fast leer. Meine Batterie ist fast leer. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Hallo? Fox ist weg. Und er kommt wieder? Hey, Mangle, Moses, Moses ist wieder da Hey oh, Mein Gott Ich bin so aufgeregt gerade Mein Herz, hilft mir Hey, Hi, neue Sequenz. was gibt's jetzt? hey was gibt's heute? Jetzt ignoriert ihr mich wieder Das ist die Puppe Wenn wir aufhören, dann Kriegen wir dieses Puppe zu Gesicht Wir werden bei mir alle Jumps auf jeden Fall noch sehen werden noch genug sterben. Das kann ich euch sagen. Späteren Folgen. Es gibt viele Folgen. Weshalb werde ihr den noch zu sehen. Bitte ignorieren mich. Lass mich in Ruhe. Ah. Uh, it's a fünfte also, Nacht. Lasst ein Like da. Wenn ihr mich leider wollt. Dann, keine Ahnung. Äh Oh Gott, ich muss mich erstmal beruhigen und dann nehme ich schon die nächste Folge auf. Ich nehme alles durch auf. Ich zock das jetzt durch. Nö. Ich zock das jetzt durch, Leute. Bis dann.